Die Abschlussprüfungen für das Jahr 2022 stehen bald an. Ich möchte euch heute kurz zeigen, was euch im Fach Mathematik erwartet. Kurz zum Organisatorischen. Die Prüfung wird am 30. Juni stattfinden, beginnt um 8.30 Uhr und ihr habt insgesamt 150 Minuten Bearbeitungszeit. Dieses Jahr kommt sogar noch ein sogenannter Corona-Bonus dazu, das heißt ihr habt ein paar Minuten mehr. Wie viel genau, das klärt ihr am besten mit euren Lehrkräften ab. Ich zeige euch nachher mal, wie wir das aufteilen könnten. Die Hilfsmittel, die zugelassen sind, ist die offizielle Merkhilfe und ein nicht programmierbarer Taschenrechner. Wie ist die schriftliche Abschlussprüfung aufgebaut? Es gibt am Anfang einen Teil A, der ist ohne Taschenrechner zu lösen und dafür habt ihr 20 Minuten Zeit plus eben dieser Corona-Bonus. Das könnten so, naja, zwei bis fünf Minuten ungefähr sein, die ihr zusätzlich Zeit habt. Was erwartet euch in Teil A? Naja, theoretisch Themen aus allen Gebieten, die ihr auf der Wirtschaftsschule in Mathematik behandelt habt. Also Geometrie, Satz des Pythagoras, Gleichungen lösen, lineare Funktionen und so weiter. Ähm, ja, klar, das sind Aufgaben, die müsst ihr im Kopf rechnen. Logischerweise dürft ihr euch natürlich trotzdem Notizen machen oder Rechenwege aufschreiben. Teilweise wird es sogar von euch direkt eingefordert. Der Teil A der bringt euch insgesamt 15 Punkte. Dann kommt Teil B. Das ist dann der Teil mit Taschenrechner. Dafür habt ihr 130 Minuten plus eine gewisse Zeit, mal schätzen so, plus 15 oder 20 Minuten. Teil B ist aufgeteilt in einen Pflichtbereich. Also die Themen Finanzmathematik und Funktionen, die müsst ihr bearbeiten. Da habt ihr keine Wahlmöglichkeit. Dann gibt es noch drei weitere Themen, Daten und Zufall, Raum und Form und Trigonometrie. Und aus diesen Themenbereichen müsst ihr nur zwei bearbeiten. Jetzt ist es so, dass nicht ihr wählen dürft, was ihr bearbeiten müsst, sondern das macht die Lehrkraft für euch. Das heißt, ihr bekommt am Tag der Prüfung Aufgaben ausgeteilt, und die müsst ihr dann alle bearbeiten. Insgesamt sind es dann vier Themenbereiche, also Finanzmodelfunktionen und zwei aus diesem Bereich. Welche Themen das sein werden, das darf man euch vorher nicht sagen. Da müsst ihr euch schon auf alle drei Themengebiete vorbereiten. Im Normalfall wird die Lehrkraft für euch jetzt nicht ein Thema aussuchen, das euch besonders schwer fällt, sondern eher eins, das euch leicht fällt. Dann habe ich euch hier eine Aufgabe, eine Beispielaufgabe mitgebracht aus Teil A, also Teil ohne Taschenrechner. Da müsstet ihr zum Beispiel berechnen, wie viel Döner durchschnittlich pro Tag verkauft werden. Ihr habt ja eine Verkaufsstatistik, also könnt ihr ablesen, am Dienstag sind es 25, Mittwoch 10, Donnerstag 30 und so weiter. Und da berechnet ihr eben den Durchschnitt. Dann kommen wir zur Finanzmathematik. Pflichtthema aus Teil A. Dort können folgende Themen geprüft werden. Die Zinsrechnung, Zinseszinsrechnung, die Rentenrechnung und die Tilgungsrechnung. Werft da am besten mal einen Blick in eure Merkhilfe rein. Dort werdet ihr diese ganzen Themen finden. Eine Beispielaufgabe könnte so ausschauen. Wir müssen einen berechnen, wie lang eine Firma Geld angelegt hat zu einem gegebenen Zinssatz. Also hier wären wir zum Beispiel im Bereich der Zinseszinsrechnung. Dann kommen wir zu den Funktionen, auch das Pflichtthema in Teil A. Dort könnten folgende Themen geprüft werden. Geradengleichung aufstellen, also y ist gleich mal x plus t. Eine Parabelgleichung aufstellen, ax2 plus bx plus c. Die Schnittstellen von zwei Graphen berechnen, zum Beispiel den Schnittpunkt von Parabel und Gerade. Nullstellenberechnung, Berechnung des Scheitelpunkts, fehlende Werte bestimmen und das Ganze wird in Sachaufgaben verpackt sein. Also, das könnte ungefähr so ausschauen. In dem Fall sollen wir die Steigung einer Rampe berechnen. Die Rampe geht durch den Punkt A und C, also die geht hier durch. Und wir müssen die Steigung berechnen. Steigung klein m, wisst ihr schon, das sind wir im Bereich der linearen Funktionen. Dazu findet ihr eine passende Formel in eurer Merkhilfe. Dann kommen wir zu den Wahlthemen. Das ist einmal Daten und Zufallen. Das unterteilt sich quasi in zwei große Themen, die statistischen Kennwerte, Median, Modalwert, Durchschnitt und Spannweite berechnen, die absolute und relative Häufigkeit und dann kommt noch die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Baumdiagrammen und Zufallsexperimenten. Ja, eine Beispielaufgabe könnte so ausschauen: Hier sollen wir die absolute Häufigkeit bestimmen für das Ereignis E1. Eine Schülerin oder ein Schüler der 10. Klasse nimmt nicht am Turnier teil. Daten könnt ihr dann einfach aus diesem Diagramm entnehmen und es ist eine relativ einfache Aufgabe. Dann das vorletzte Wahlthema ist Raum und Form oder auch Geometrie. Da müsst ihr die Flächengeometrie drauf haben, also Trapez, Kreis und so weiter. Bei der Körperberechnung geht es um Prismen, Kugeln, Kegel, Zylinder, Pyramide und so weiter habt ihr alles behandelt. Ihr müsst den Satz des Pythagoras drauf haben und es werden auch die Strahlensätze geprüft. Eine Aufgabe könnte dann so ausschauen. Hier sollen wir die Außenfassade einer Mühle berechnen, also die Außenfassade von diesem Zylinder. Na, die Außenfassade ist dann halt die Mantelfläche und davon müssen wir dann noch 15% abziehen. Dann das letzte Wahlthema, Trigonometrie. Dort geht es einmal um rechtwinklige Dreiecke, in denen ihr Sinus, Cosinus und Tangens anwenden könnt. Dann geht es um allgemeine Dreiecke, da brauche ich dann den Sinussatz, den Kosinussatz und den Flächensatz für Dreiecksflächen. Eine Beispielaufgabe könnte so ausschauen. Ja, da müssen wir eben Streckenlängen berechnen oder Winkelmaße mit Hilfe der Trigonometrie. So, dann zum wichtigen Bereich. Wie bereite ich mich denn gut auf die Abschlussprüfung vor? Also ganz wichtig ist euer Zeitmanagement. Ihr könnt ungefähr rechnen, dass ihr pro Verteilungspunkt zwei Minuten Zeit habt. Also es gibt auf jeden Aufgabenbereich 15 Punkte, zum Beispiel für Finanzmathematik. Das heißt, ihr habt für den Bereich Finanzmathematik 15 mal 2 Minuten, 30 Minuten Zeit. Dieses Jahr kommt dann noch ein Corona-Bonus von ungefähr 3, 4, 5 Minuten dazu. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht zu lange an einer Aufgabe hängen bleibt. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es überhaupt nicht lösen, dann rätselt da nicht ewig rum sondern schaut, dass ihr zügig zur nächsten Aufgabe kommt, die ihr dann auch löst, dass ihr zumindest ein paar sichere Punkte habt. Deshalb auch eine gute Strategie, zuerst die Themengebiete zu lösen oder zu bearbeiten, die einem gut liegen. Wenn du zum Beispiel weißt, Funktionen liegt dir gut, dann mach das doch zuerst. Wenn du weißt, Finanzmathe geht überhaupt nicht, dann mach das doch erst ganz am Schluss. Ja, Wie kann ich mich dann gut auf eine Abschlussprüfung vorbereiten? Das ist wie immer in der Mathematik, Übung macht den Meister. Deshalb empfiehlt es sich, viele alte Abschlussprüfungen zu rechnen, weil sich die Aufgaben ab und zu vom Typ her wiederholen und irgendwann ein Gespür dafür bekommt, wie ich so eine Aufgabe lösen kann. Dann ganz arg wichtig bei sowas, versucht die Aufgaben erst selbst zu rechnen und schaut euch dann die Lösung an. Das macht keinen Sinn, wenn ihr nach einer Minute umblättert, euch die Musterlösung anschaut und sagt, na klar, genau so hätte ich es gemacht. Also unbedingt erst selber rechnen, dann mit der Lösung vergleichen. Ja, und dann auch bei der Vorbereitung, setzt Prioritäten, überlegt euch, welche Themen ja, sind Pflicht, die muss ich auf jeden Fall lernen und dann setzt dort vernünftige Prioritäten. Also, was liegt euch vielleicht ein bisschen mehr, was macht Sinn zu üben? Wenn es jetzt wirklich mal eine Aufgabe gibt, wo ihr sagt, da komme ich einfach nicht voran, dann ja, Mut zur Lücke, dann ist es halt so, man kann jetzt auch nicht jede Aufgabe perfekt lösen. Wenn ihr Lernvideos sucht oder eben auch alte Abschlussprüfungen, dann findet ihr unter nachhilfewirtschaftsschule.de entsprechende Lernkurse. Da könnt ihr Euch dann gezielt auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Ich drücke Euch die Daumen, wünsche Euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal!